Jo Leute und willkommen zu einem neuen random Steam-Game. Wie ihr gerade seht, bin ich gerade auf meiner Steam-Page. Und wie äh, fragt ihr so sicherlich, warum bist du nicht einfach direkt im Spiel drin? Nun, äh, ich brauche ein bisschen Kontext erstmal. Und zwar war ich mal mit Nintendo Late Night in dem Call, so ne, was man halt so Late Night macht. Callt man ein bisschen, talkt mal so ein bisschen Müll. Und ähm, dann irgendwann kam es dazu, dass mir Max auf Instant Gaming ein Spiel für 7 Cent oder so geholt hat. Und äh, er hat mir gesagt, ich soll es... Spielen mindestens zehn minuten soll ich spielen das soll wahrscheinlich das soll anscheinend ein richtiges drecks game sein ähm, Ja wird auf jeden fall cool und ich werde das spiel jetzt nur für max spielen falls wir überhaupt noch freunde sind und ähm, Ja wo ist das spiel nun ähm, Es ist schon eine weile her ich wollte es eigentlich schon früher aufnehmen Es ist ganz hier hinten simulator gas station Was ist das sieht so crappy aus und vor allem wenn man hier drauf geht auf das spiel und dann sieht das einfach so aus. Richtig hässlich, richtig langweilig. Hätte man ein Steam-fremdes Spiel hinzugefügt, ja. Und dann, wenn man auf die Shop-Seite geht. Nichts. Die Seite gibt es nicht. Einfach Black Screen, das ist es. Das war's. es. gibt nichts, Black Screen. Ist nichts. Ja, und dann komme ich wieder zurück zum Hauptbildschirm. Also zum, äh, zur Shop-Seite. Ja, gibt es nicht. Äh, ich starte das Spiel. Ich will nicht. Aber ah, wir machen es jetzt. Simulator Gas Station. Vor allem, was ist ein dummer Name? Warum nicht Gas Station Simulator? Nein, Simulator Gas Station. Und dann nur Simulator groß geschrieben. Okay. Das Bild sieht schon so hässlich aus. Hoffentlich wird meine Resolution nicht abkacken. Kein Virus, please. Oh, what the fuck? Warum ist das so gleich rechts? Ich habe das jetzt extra hier im äh, Bildschirm. okay. So, Alter, wie schlecht das aussieht. Das sieht man jetzt nicht, weil Familie Cam davor ist, aber... Hier, wow. Rus-eng- Ja, komm, ich will hin. Nehmen wir nehmen ne, Englisch. Game in Englisch, okay. Dann, äh... Music Center, Noise auf Freeway, okay, except okay. Okay. Okay. Okay. okay. Ähm, geh ich mal wieder auf die Seite. Hallo, bin jetzt wieder links. So, ähm... New Games. Play Safe Statistics Setting. Okay. Jason Shaw. Okay, cool. Aha. Sieht voll schön aus, weißt du. Gott, das sieht so schlecht aus. Play. Was? So, hier ist jetzt das Spiel. Was ist das? Oh Mann. Ich kann, ich kann nichts machen. Kann ich irgendwie bewegen? Irgendwas? TSD, Leertaste. XY Y, Es geht gar nichts. Es geht nicht. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Das sieht man gar nicht mehr. Oh fuck. Äh. Specified Data? Eins. Type? Gas? Null. Calculation. You have entered incorrect data. Okay, cool. Was ist denn hier gewollt? Money back zero. Ich. Äh, next, next. Next. Next, next, next, next, next. I don't get it. Hä? Äh? Was passiert? Ich bin stuck. Da, da, da. <lacht> hey? Oh, Junge, ist so schlecht. 7 Cent ist wirklich schon zu viel dafür. This Game ist es. Okay, Moment. Orders for one. 92.330. Price 98. 35.000 Sale. Amount Calling the Tanker. Ich check dieses Scheißspiel einfach nicht. What the fuck ist das? Shop. Bye, bye, bye, bye, bye. Bought. Bye. You took a loan and owe the bank. Bought. Was? Ich habe jetzt die Bank gekauft? Was? Nee, not enough money. Then the store will be available. Hä? Okay. Äh. Grüß dich. Okay. Was hatten wir? Was hatten wir? Nur die beiden! Bitte Stopp. Warum fühle ich mich gerade, als wäre ich auf der Autobahn? Ich habe kein... Ich habe Minus Money! Ich weiß nicht, was ich mache! Was ist das für ein Spiel? Warum kaufst du mir das? 7 Cent ist viel zu viel dafür! Das hätte nicht mal 0 Cent wert gewesen. Das ist einfach Verschwendung deiner Lebenszeit. Genauso wie dieses Video hier. Deshalb tue ich euch einen Gefallen. Und ich schließe es.